Ja, Kanzlerans anschreien am Montag die 33. Folge. Kein Kanzlerans, aber wo sind wir hier? Wer weiß es, wer weiß es. Es ist Speakers Corner. Und Speakers Corner ist ja sozusagen die, der, der Platz für Freigeister, freie Rede und alles, was man immer schon sagen wollte, für Beschwerden, sozusagen die Beschwerdenannahmestelle, aber auch die Visionenabgebestelle. Und äh, darum heute hier vom Speakers Corner, äh, die 33. Folge, äh, wir werden da hinten äh, gleich auf ein Secure-Konzert gehen. Das ist, äh, gut. Man könnte ein Security-Konzert, also... London selber ist ja eher eh ein äh, Security geprägtes Land, also überall wo man hinsteht, steht, hallo, sie werden hier auch überwacht, äh, CCTV, äh, Videokameras allen Orten und äh, die Frage ist jetzt, fühle ich mich sicherer? Ich würde sagen, äh, ja, ein klares äh, Jein-Nein. Ja, Aber äh, ich brauche keine eigenen Urlaubsfotos machen, weil ich weiß ja, alle Sachen werden irgendwo gespeichert. Finde ich super. Ähm, ansonsten ähm, erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass ich diese Videos hier reinstellen kann. Ähm, auch wenn ich sie gar nicht veröffentliche, das beruhigt mich nämlich, weil es gibt mir so eine, ein, ein Hauch von äh, gefühlter ähm, Konsistenz einer Serie. Ähm, ja, in der Zwischenzeit gibt es den Untersuchungsausschuss äh, im Deutschen Bundestag, wo sozusagen die äh, NSA-GHCQ-Affäre, spricht eigentlich der gesamte Geheimdienstkomplex, aufgelöst werden soll und da äh, bin ich jetzt einfach mal gespannt und äh, könnte mir jetzt so ein bisschen schadenfroh sagen, ergebnisoffen warte ich mal, was da kommen wird. Ähm, hier an der Speakers Corner habe ich noch keinen jetzt gesehen, der irgendwie sagte, so geht es nicht weiter, äh, aber es rumort. Es rumort in den Leuten und zum ersten Mal seht ihr tausende von Leuten mit Mistgabel hinter mir, die alle entsetzt sind äh, oder aber äh, die auch das Londoner äh, schlechte Wetter äh, einfach mal draußen in der Sonne genießen wollen. Äh, also... Aus der Stelle einfach weiterkämpfen für den Weltfrieden. Ähm, äh, wir sehen uns ansonsten beim netzpolitischen Abend äh, der DigiGuest am Dienstag in Berlin. Äh, da wird es dann wieder äh, sozusagen gemeinsam am Strang gezogen äh, für eine äh, bessere äh, Welt, für mehr äh, Privatsphäre und die ganzen anderen digitalen Kleinigkeiten, äh, die wir gerne auf den Gaben zerschlägen, äh, damit unsere Welt so wird, äh, wie wir das uns auch äh, von unserer Vision von Freiheit auch vorstellen können. Ja, und äh, solange ich noch ein netzneutrales Netz habe, lade ich das gleich am besten mal direkt hoch. Bis dahin, keep on fight. Auch ein kleines Update. Ich hatte ja gerade big getont hier, Speakers Corner, freie Rede. Wollt ihr die Wahrheit wissen? Darauf hat mich Elektra gerade hingewiesen. Hier hinter, hinter dem Zaun ist die Speakers Corner und ja, also nichts freie Rede hier. Speakers Corner ist geschlossen. Wir könnten noch sagen so, wir sind das voll die mal freie Rede hatten. Aber ja, wir Kämpfen weiter, damit wir weiter auch freie Rede behalten können. Das ist ja auch gut so. Also, äh, Zaun, freie Rede da drin. Und hier drin, weißt du was, wir reden einfach mal frei. Das ist mal hier, das, das ist Punk. Also, Keep on Fighting, äh, auch hinter den Mauern der geschlossenen Gesellschaft. Äh, Gated Community der freien Rede. Ihr wisst Bescheid, weiter kämpfen für den Weltfrieden. Kämpfe.